Also wenn es ein Material sein muss, dann wäre es wahrscheinlich ein Archiv von Tonaufnahmen aus der Natur. Ich würde aber solch eine Summe wahrscheinlich eher in Infrastruktur stecken, die es ermöglicht, offene Materialien einfacher zwischen verschiedenen Themengebieten auszutauschen, sodass zum Beispiel ein Lehrer in einer Schule in Brasilien einfacher auf Materialien zugreifen kann, die ein Forscher zu dem Thema in Japan gesammelt hat.